Jo Leute, was geht? Hier ist euer EMPW der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein besonderes Video. Und zwar liegt es daran, dass meine Stimmung, ja, meine Stimmung, wie ich gelaunt bin, heute extra besonders ist. Und zwar ist es so eine Mischung aus Enttäuschung oder Traurigkeit und Wütendhaftigkeit. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich sauer, meine Freunde. Und warum das ist, werde ich euch natürlich in diesem Video erklären. Und zwar hat das jetzt irgendwie nichts so mit meinem privaten Leben zu tun, da läuft alles super, meine Freunde, also... Bitches laufen, Parallel läuft, Aussehen sowieso bei mir, meine Freunde, Hand aufs Herz, wer sieht so krass aus wie ich auf YouTube? Niemand. Also außer vielleicht mein Kollege Daquan, aber ja, wir sind so auf einem Level, würde ich sagen. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen, sondern... Warum ich so abgefuckt bin, meine Freunde, ja. Und zwar, viele haben ja gemerkt, dass der Boss heute in letzter Zeit ist ein bisschen netter geworden auf YouTube, ja. Ich bin ein bisschen netter geworden, ein bisschen freundlicher. Habe nicht so viel Welle gemacht, also außer gegen eine Person, aber das muss halt sein, ja, damit die Person immer schon den Ball flach hält. Aber allgemein bin ich netter geworden, ja, also Daumen hoch dafür an mich selber schon mal. Aber jetzt habe ich mal so gesehen, was so auf YouTube oder auch auf Twitch.tv, ja, ist ja noch viel schlimmer, ja, was ich da sehen musste. Bitch, zu dem please, meine Freunde, ja. Das war ja quasi wie so ein Schock für mich. Das war wie als ob, keine Ahnung, so eine Foltermethode, weil das hat mir ein Kollege geschickt, meinte, hier, guck dir das mal an, das ist relativ lustig und als ich das gesehen habe, bitch spielst ihr hättet mich sehen müssen. Es halt so ein Gesichtsausdruck wie als ob keine Ahnung, einer mit einer gezückten Waffe so vor mir steht und mir sofort an den Kopf fällt oder so, so geschockt war ich da. Also da wäre ich jetzt nicht geschockt, weil ich ein Street-Hustler bin, da bin ich so in die Situation gewohnt, aber damit ihr euch das so vorstellen könnt. Und auf jeden Fall, keine Ahnung, meine Freunde, ja. Ich glaube, der Boss muss einfach mal wieder ein bisschen die Zügel anziehen auf YouTube, mal den Hasen zeigen, wo er hier die Loppe hat, damit die Leute mal ein bisschen wieder runterkommen von ihrem Trip von hier Boss oder keine Ahnung, oder dass sie hier die Bubber sind, oder dass die Parra haben, keine Ahnung, Alter. Hat sich da gesehen am Bitch zu den Priest. Also, um jetzt mal genauer schon mal auf ein was einzugehen, da werden jetzt genauere Videos kommen zu diesen ganzen Hurensohn die ich da ertragen musste. Der eine Hurensohn streamt da mit Facecam. Er sieht aus, als ob der, keine Ahnung, so Haare wie ein 40-jähriger dieser Hurensohn, die Haare überall am Kopf, keine Ahnung, auf und runter, sieht aus wie der größte Bastard und labert irgendeine Scheiße. Jungs! Ich glaube, da muss der Boss mal wieder die ein oder andere Analyse machen zu diesen ganzen Personen, was da so schief gelaufen ist in ihrem Leben. Und wenn ihr mal wieder solche Videos sehen wollt, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr auch nur noch den netten Boss, ich weiß es ja nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare und ich hatte auch mal jedes Video so in der Mitte des Gameplay, sollte jetzt nicht so wichtig sein. Gameplay kommt da mal irgendwann mal die andere Hälfte, wahrscheinlich morgen oder so, dann mal wieder ein kurzes Video kommen Keine Ahnung, es hat mich jetzt zu hart geflasht, tut mir leid, Jungs. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Wenn ihr solche Videos sehen wollt, es mir in die Kommentare. Wenn nicht, dann mache ich halt wieder mehr so die netten Videos. Aber Jungs, wenn ihr euch darauf einlasst, dass solche Videos kommen, dann werden die krass. Also jetzt nicht krass im Sinne von krass, krass, sondern im Sinne von krass. Ja, ich glaube, ihr versteht mich schon. Und ja, also am besten zeigt es mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar oder am besten beides. Und euer EMP noch wieder Boss. All the Bitches. No homo.